Aber nur den Teil. Nur den Teil. Also ab jetzt quasi. Ab jetzt. Bitte schneiden, bitte schneiden. Wir, wir fangen vorne an. Naja, es ist, es ist, äh, es, es sind gerade zwei Events, die so, naja, so Jahrestage, naja, nicht Jahrestage, Aha. sondern, so bestimmte Tage und Wochen werden ja manchmal ausgerufen, ähm, um irgendwas zu feiern oder zu zelebrieren, zu, zu tun. Und äh, so gibt es gerade jetzt, während wir aufnehmen, was ist schon rum, wenn das Ding rauskommt, oh, ähm, die Probleme. Soll das jetzt ein Seitenhieb sein oder liegt es einfach nur daran, Nö. dass sie in einer Stunde aufhört? <lacht> nee, das liegt daran, dass ich zu doof bin, äh, zu doof gewesen bin, das letztes Mal schon zu bringen. Okay. <lacht> Aber macht nichts, weil die kommen wieder. Das sind ja jetzt so jährliche Sachen. Also die Polaroid Week zum Beispiel. Ähm, die, ja, die feiert äh, das Polaroid, und, also spricht den Instant-Film. Und mhm. ähm, das Ding ist mir jetzt erst wirklich bewusst geworden, obwohl ich mich ja schon länger mit dem Thema beschäftige. Ähm, das gibt es seit 2006. Das fing also mhm. damals an mit Roid Week 06. Und ähm, das Ganze hat sich damals so im. im im Flickr quasi entwickelt, als eigene Flickr-Gruppe, also die Roid Week ist eine, äh, ja, hat angefangen damals mit 84 Leuten, die haben 184 Fotos da gepostet mhm. und dann äh, diskutiert man und zeigt sich gegenseitig 100, äh, 184 ist. ist aber Zufall, die Zahl, oder bedeutet das? Irgendwas? Nö, das hat gar nichts zu sagen. Das okay, ist einfach okay. nur, das ist. Mhm. Äh, ich habe das deshalb gesagt, weil das mittlerweile, das, also seit jedes Jahr, jedes Jahr eine neue Flickr-Gruppe dafür. Äh, jetzt sind sie mittlerweile bei, bei 338 Leuten angekommen, und haben 1000 Bilder ja. bis jetzt für die Polaroid Week 2021. Die geht noch bis zum 24. April. Wir nehmen am 22. auf. Da wird also noch einiges zusammenkommen. Ja, und das sind äh, Leute, die das Medium Polaroid, speziell Polaroid, nicht Sofortbild, sondern Polaroid, ja. äh, äh, mögen, lieben, feiern, benutzen. Was ist der Unterschied zwischen Polaroid und Sofortbild in diesem Sinne? Jetzt an der Stelle? Ja, Sofortbild ist der Gattungsbegriff und äh, Polaroid ja, ist eine Ausformung davon. Also Polaroid äh, ist das erste Instant, das erste Sofortbildformat, ja. was es wirklich gab. Das hat damals Herr Edwin Land ähm, genau. erfunden. Das hat mich in meiner, in meiner Jugend hat mich das fertig gemacht. Ich habe mir gedacht, warum ist das eine Landkamera? Warum heißt die Landkamera, genau? Das ist, ich hab, das ist, das ist, das ist das von der Geschichte her ganz interessant. Also der Land, der war Wissenschaftler, Erfinder, hat Polaroid heißt das deshalb, weil es mit was das war, weil seine Firma ursprünglich polarisierende Folien erfunden und entwickelt hat, also um Licht zu polarisieren. Ja. Das ist das, was heute in jedem LCD-Bildschirm drin ist. Ne? Mhm. Das sind polar, polarisierende Folien drin. Und äh, der hat das quasi entwickelt. Ähm, äh, die Firma gab es schon irgendwie seit Anfang der 30er, 1930er. Und die, die Legende sagt, dass er 1944 seine Tochter fotografiert hat und die dann gefragt hat, warum sie das Bild nicht sofort sehen kann. Ja. Und der Mann war ein besessener Erfinder. Und der hat dann, äh, so wird das die Legende, eine Stunde später sich schon quasi Natürlich. die Grundzüge der SX-70 ausgedacht. Wer die nicht Obwohl, kennt. Warum nicht? Wenn der, wenn der sowieso schon mit Foto zu tun hatte und ja. so, das ist ja eigentlich vergleichsweise naheliegend. Irgendwie schon. Da dann hinzukommen, ne? Obwohl, man sieht von hinten, von, im Nachhinein sieht immer alles vergleichsweise natürlich. Aus. Natürlich, deshalb sage ich ja auch Legende. Ähm, ja. Die SX 70, die kennen viele, das ist diese faltbare Polaroid aus den 70ern. Ja, Oder nicht nee, oh. aus den 70ern. Ja, nee, doch, ich glaube, die kam. kamen, ja, weiß nicht genau, wann die kam. Auf jeden Fall hat er irgendwie drei Jahre dran rumgebastelt, hat dann 1947 seine erste Demo von dem Ding gehabt und 1948 kam die raus ja. und war die Landkamera. Also die erste kommerzielle Sofortbildkamera. Ja, so eine hätte ich ja immer noch gerne. Die SX-70, ich finde dieses ganze, diese Faltmechanik und so, ich finde das ist eine, eine wirklich sehr, sehr einzigartige Ästhetik hat dieses mit, Ding. Mit ihrer, mit ihrer goldbraunen Belederung. Ja, und ja, ja, ja. Äh, das ist, ich habe ich hab eine, das ist schon... Echt? Ach, schön. Die äh, sind halt fürchterlich teuer dann irgendwann geworden. Geworden, ähm, geworden. Ja, ja. Naja, der, der Mann war so. Aber das heißt, das heißt ich, darf, ich darf bei dieser Polaroid Week äh, ausschließlich Sofortbilder einreichen, die ich mit einer Polaroid-Kamera gemacht habe. So verstehe ich das, ja. Okay. Und ähm, gibt es überhaupt andere? Ja, Fuji. Na, es gibt ja. die Instax von Fuji, ja, es stimmt. gibt ähm, diverse digital basierende Sofortbild-Kameras so mit Drucker ja. eingebaut quasi aber instax also polaroid waren die ersten und instax ist dann quasi nachher gekommen und funktioniert prinzipiell ähnlich dann hat ich ja sagen, irgendwann so. polaroid war dann irgendwann bankrott und dann hat ja The impossible project quasi genau. die letzte fabrik von polaroid übernommen in holland und die haben das dann quasi wieder aufleben lassen mussten neue chemie entwickeln weil da sachen drin waren die in europa nicht mehr zulässig waren und äh, jetzt mittlerweile ist es wieder Polaroid, also die Marke Polaroid, der Halter der Marke, hat quasi Impossible Project übernommen und hm. äh, jetzt läuft das wieder unter Polaroid, du kriegst die. Haben sie nicht auch eine SX-70 neu aufgelegt? Nicht, nicht so? die faltbare, aber es gab eine neue Instant-Camera von denen, äh, frag mich jetzt nicht, ich hab, mit den ganz aktuellen hm. bin ich überhaupt nicht mehr, äh, weiß ich nicht genau, aber... Ja, also der, der Land, der war so, man sagt so ein bisschen so der Steve Jobs seiner Zeit, wobei mhm. er eher Wissenschaftler und Entwickler war, aber eben auch ein Salesman, war wirklich besessen, also man, man erzählt sich, dass er da irgendwie, wenn er mal eine Idee hatte, die dann auch wirklich am Stück durchgeschuftet hat, bis die gelöst war, also, man redet davon, dass er dann schon mal irgendwie zehn Tage oder länger einfach durchgearbeitet hat, ohne seine Klamotten zu wechseln. Und man musste ihm immer was essen bringen und ihn schubsen, dass er auch isst. Ähm, hier ist ein Zitat von der Wikipedia-Seite: He had a team of Assistants. And as one team wore out, the next team was brought in to continue the work. Also, er hat quasi Assistenten verschlissen. <lacht> und äh, Wenn Sie bei mir anfangen wollen, bringen Sie sofort Ihren Nachfolger mit. So ungefähr, also das war, das war tatsächlich wohl ein bisschen ein Maniac wenn er mal gearbeitet hat ja. und dann irgendwas geknabbert hat. Ja, aber er hat halt, er hat halt damit Geschichte geschrieben, ne? das Instant und das hat ja heute noch seinen Charme. Ne? Du hast ein Instant-Foto, ist halt einzigartig. das ist ein Einzelstück mhm. und das ist natürlich cool. Sag mal, so diese Videosache, die du da machst, verbraucht ziemlich viel Ressourcen. Bei mir ist gerade der Lüfter angesprungen. Braucht sie Ressourcen, mach mal das Fenster kleiner. Mach mal das Fenster kleiner. Mach mal Mach das Logo Browser also. da kleiner. Mach das Fenster kleiner, okay. Genau. Ja. Und wenn ich das Fenster kleiner mache, dann verbraucht es nicht mehr so viel Strom. Dann, holt er, sich, dann holt er sich eine kleinere Auflösung von mir. Ach echt? Ach Auch. guck. Bin ich mal gespannt. Müsste. Ja, ja, ja, ja. Mal gucken. Mal gucken. Ansonsten rauscht es rauscht's jetzt halt im Podcast. Das ist das Meer, an das ihr nicht fahren könnt. <lacht> du kannst es auch ausmachen und dann erkläre ich dir halt, was man da sieht. Weil ich, ich habe hier einfach ein paar Polaroid-Bilder auf. Ja. Aber der, der Link ja. dazu ist natürlich in den Shownotes und alle genau. können sich angucken. Ähm, naja, und um dieses Instant-Zeug hat sich halt mittlerweile wirklich so: es ist nicht nur Kult, da, hat sich, da haben sich ganze Communities drum gebildet, wie eben jetzt diese Polaroid Week. Und. Ähm, es ist interessant, wie es sich es geschichtlich einfach auch bewegt hat. Also, das, das Polaroid war nämlich nicht nur einfach irgendwie so ein, ich knipse und habe ein Sofortbild, sondern. Mhm. Das wurde eingesetzt als Werkzeug in Studios zum Beispiel, so also der Klassiker, du hast da eine, eine wichtige Studioaufnahme und du kannst ja das Film negativ, was du belichtest, kannst ja nicht sehen, ob es gut geworden ist. Das mhm. heißt, die haben ganz oft einfach hinten von der Kamera das Rückteil weggemacht mhm. mit dem Film, haben da Polaroid dran geflanscht, haben mit dem Polaroid ein Testbild gemacht, geguckt, ob die Komposition stimmt, ob die, ob die Belichtung stimmt und so weiter und haben dann, wenn das alles richtig war, dann das richtige Bild gemacht. Mm -hmm. Billiger und schneller, ne? Ja. Ja. Und äh, Polaroid war auch in, in, in anderen Bereichen ganz ganz äh, interessant und zwar in Bereichen, wo, ja, wo Menschen das ähm nicht selber entwickeln konnten aber auch nicht wollten dass andere augen das sehen da reden wir von äh, ah. etwas riskanterer fotografie von pornografie und so weiter ähm, da hatte polaroid auch sehr viele fans weil du musstest <lacht> ja. dann nicht irgendwie angst haben dass der mitarbeiter in der in der firma in der Entwick in, beim im labor das dann quasi irgendwie überall rum rumzeigt oder so ja oder die bullen ruft je nachdem was du da veranstaltet hast ne? Aber ah, also Pornografie war ja schon immer gut für Innovation. Ist ja ja. im Internet nicht anders. Ne? Ich glaube, in diesem Fall war es eher, dass die Innovation <lacht> dann dort gelandet ist. Ich glaube nicht, dass, dass die Entwicklung von Polaroid durch die Pornografie getrieben war. Na, wer weiß, ob die nicht vielleicht dafür verantwortlich war, das Ding überhaupt im Markt zu halten oder in den Markt richtig zu spülen, weil das war ja nie billig. Nee, billig war das nie. Also das war ja immer ein sehr, sehr teurer Spaß, ja. Aber es hat, es hat die, naja, da haben wir schon mal drüber geredet, teurer Spaß heißt aber natürlich auch, dass jedes Bild dadurch einfach wertvoller wird. Ja. Weil du mehr Sorgfalt reinwirfst, weil du ja. genau weißt, wenn ich wenn, wenn du heute ein Polaroid schießt, dann bist du halt ein bis zwei Euro los. Mhm. Und ja. Das musst du aber auch erstmal begriffen haben. Ich kann mich daran erinnern, dann in meiner Jugend irgendwann, also als ich mit dem Fotografieren dann schon mal so angefangen hatte, dann so ja, Ende der 80er muss das gewesen sein. Ähm, damals hatte ich mir dann auch irgendwann äh, eine Polaroid mal gekauft und die halt benutzt wie so eine Schnappschusskamera ja. und das geht halt nicht weil das führt dann halt dazu, du machst das dann halt und stellst jedes Mal fest, ist doch nicht so ein geiles Foto, ist doch nicht so ein geiles Foto. Hast dann irgendwie, keine Ahnung, was, 100 Mark verfotografiert hast, wie 30 Bilder oder 40. Und dann sagst du halt auch, nee, das lohnt sich alles nicht. Und dann ist das Ding tatsächlich in der Ecke gelandet. Ich, ich habe ja, ich habe, ich weiß nicht, ich, habe ich dir hier schon mal erzählt, die Polaroid-Geschichte von meinem Freund, also ein, ein Freund von mir, der ähm, hat das mal tatsächlich so machen können, das Zeug wirklich so benutzen, wie heute das Smartphone benutzt wird zum Fotografieren. Wow, und zwar ähm, war der, äh, der hat studiert, ja. ich glaube in Hamburg hat er studiert und hat, war dort, äh, hat dort gejobbt bei so einer Werbeagentur, die damals für Sega äh, in den Fußgängerzonen Werbung gemacht haben. Mhm. Und äh, da war er und Kumpel, die haben dann zusammen diesen Job gehabt und sind dann haben, haben einen VW-Bus bekommen, äh, hinten den Kofferraum voll mit Polaroid-Filmen. Und dann haben die sich abwechselnd immer so ein Sonic the Hedgehog-Kostüm angezogen. Geil. Einer, so, und einer davon den und hat dann mit Kids Fotos gemacht ah. und denen die geschenkt. Also Kid, Kid mit Sonic the Hedgehogs Polaroid Bild. Und dafür haben die halt hinten wirklich kartonweise Polaroid Filme gehabt und die haben die natürlich in der Fußgängerzone nie alle verbraucht. Ja. Also hat er irgendwie so ein, was weiß ich, so 50 Schachteln Polaroid Filme mit jeweils 10 Bildern. Irgendwie zu Hause rumliegen gehabt und hat die halt dann tatsächlich so inflationär verknipst, wie man es heute eben tut. Geil. Mit hier ein Preisschild und dort irgendwie eine Kackwurst <lacht> und dort irgendwie das ungespülte Geschirr im. Das war, das war so ein, das war so ein Super. früher Geschmack von der fotografischen Freiheit, die man heute hat. Hat er die Fotos noch? Ich Wahrscheinlich nicht, ne? Weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es. Es war wirklich, eins, wirklich ein Abziehbild von dem, was man heute mit seiner Kamera so tut hm. oder mit seinem Smartphone so tut. War, war cool, war ein echt, echt befreiendes Gefühl. Ja, glaube ich. Und das irgendwie in den ja, späten 80ern, frühen 90ern. Hm. Ja. Als die Welt noch in Ordnung war, da wusste man noch, der Feind steht hinterm eisernen Vorhang. Vor. <lacht> genau. Das ist, ja. Äh, ja. Ja. je älter ich werde, desto öfter denke ich darüber nach. Eigentlich war die, da war eine echt klare Ordnung und man wusste, wo man hingehört und was man machen wollte und so. Ich hatte auch was. Ich kann schon verstehen, dass Leute im Alter irgendwie ein bisschen sentimental werden. Alter Mann. <lacht> Wenn es <lacht> so weitergeht, weitergeht, werde ich irgendwann rechtsextrem. Nein, das wird es ja nicht. <lacht> und? Was ich auch noch interessant finde, ist, ja. ähm, wer dann tatsächlich da so auch mitgemacht hat. Also so, so bekannte Namen, die dann auch Polaroid verwendet haben. Nicht nur als Werkzeug, sondern eben auch um die Kunst damit zu machen. Ja. Ähm, Andy Warhol zum Beispiel, ganz bekannt. Ja. Der hat sehr viel Polaroid gemacht. Keith Haring zum Beispiel. Äh, die ganzen Pop-Artists. Viel ne? Polaroid gemacht, aber auch so traditionelle Fotografen, so Walker Evans zum Beispiel, Ansel Adams. Ach, der hat auch Polaroid fotografiert und äh, da auch wirklich tolles Zeug gemacht. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, das muss ich mir noch organisieren, es gibt ein Bildband von, mit Polaroid-Fotos von Tarkovsky. Der sagt mir nichts. Tarkovsky ist ein exilrussischer Regisseur, der so ein paar sehr ikonische Filme, wie zum Beispiel Stalker gemacht hat. Oder ah, okay, ich fand Stalker ein ganz, ganz furchtbares. Film. Opfer, ja, haben wir schon mal drüber geredet. Genau. <lacht> es ist ja, ist ja einer meiner Highlights, Stalker. Das ich habe dieses, das Buch mehrfach gelesen und, und toll nee, gefunden, aber äh, die Geschichte, auf der das basiert, Picknick am Wegesrand von ja. ähm, den Strogatzkis. Ja. Die Geschichte habe ich mehrfach gelesen und finde die nach wie vor toll, aber der Film hat mich überhaupt nicht, ja, naja. Tja. So, so ist es halt. Das ähm, ist ja, so viel zum Thema Polaroid. Also es ist Polaroid Week und äh, ja. ihr könnt zumindest im Nachklapp einfach mal äh, auf ähm, Flickr zum Beispiel gehen. Da ist äh, hier Polaroid Week als Hashtag. Äh, da findet man dann sehr viele schöne Sachen auf Flickr eben auch. Wie bekomme ich mir, also ich habe eine Polaroid, habe ich nicht, ich habe nur eine Instax, ich habe eine Polaroid äh, und eine, eine, eine SX-70 und fühle mich toll damit und ja. habe Film und so. Wie bekomme ich eigentlich mit, dass Polaroid Week ist auf Flickr? Indem du dann die äh, Polaroid Week Gruppe fürs nächste Jahr findest. Also <lacht> <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, da musst du schon selber Interesse dran haben und ein bisschen hinterher sein. Ähm, ja. Aber es gibt da eben diese, diese polaroid Gruppen, die heißt dann immer äh, aktuell äh, Flickr Royd Week 2019 okay. Royd Week 2018 Das ist so ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich einen Hashtag, kann man eigentlich Hashtags folgen auf Flickr? Polar also du kannst eine Suche gesucht? anlegen, kannst du zumindest okay. Immerhin, ja Nur no, Schick Das ist Polaroid. Oh, vielleicht, vielleicht kaufe ich mir doch noch eine SX70, wenn ich irgendwie zu Geld komme <lacht> <lacht> ähm, zweites Ding, was jetzt auch gerade aktuell ähm, läuft, beziehungsweise am 25. April, also auch in ein paar Tagen, auch jedes Jahr sich wiederholt, ist der World Wide Pinhole Day. Ach. Auch das ist so eine jährliche Veranstaltung. Der Worldwide Pinhole Photography Day mit einer unsäglich gruseligen website sieht ein bisschen ja aber ich meine es immerhin ja, nichts blinkt und keine laufschrift dafür hast du ja dafür hast du die irgendwie in gefühl 30 verschiedenen sprachen ähm, und das ist halt so ein Freiwilligenprojekt ja. ich glaube dafür dient niemand was dran und da geht es letztendlich drum naja so die diese ursprünglichste form der fotografie zu feiern und zu zelebrieren also du, du kannst ja aus einer aus einer Bierdose oder Zigarrenkiste, eine Pappschachtel, kannst du eine Kamera bauen, die hm. keine Linse braucht, sondern da machst du halt ein Stück Alufolie vorne rein, piekst mit der Naht ein Loch rein und schon hast du eine Lochkamera. Und das ist so faszinierend, ich finde es so faszinierend, wirklich. Ich finde es so, also ja. nicht faszinierend, es hat was so, so romantisches irgendwie. Es hat es, ja, es hat was und es ist eine... Naja, ich, ich sag mal, eine ähm, ist eine einfache Sache, eine einfache Art und Weise, sich da mit dem Thema mal so ein bisschen. Ähm, vertraut zu machen mit dem Thema Fotografie, vielleicht, also ich habe so den Klassiker, was ich mal äh, gemacht habe, so ein Sonntagnachmittagsprojekt, eine kleine Lochkamera aus einer Streichholzschachtel zu machen. Mhm. Ich weiß, da, da, da beneide ich dich immer noch drum. Nein, ich, ich wünsche mir immer noch einfach äh, so die Muße und die Zeit und das Nerdtum zu haben, das auch mal zu machen machen Wir machen das mal zusammen. Wenn wir geimpft sind, ja, dann machen wir das ich mal ich, zusammen. Ich, ich, ne, ich, Im Sommer fliege ich beim Radio raus, dann habe ich Zeit, dann können wir das zusammen machen. Genau. Hast du einen 35 mm film drin und dann machst du halt genau. einfach eine Reihe Bilder, wirfst den Entwickler und dann hast du Fotos. Mhm. Ähm, und ich meine, die, die haben natürlich total, äh, total ihren Charme, diese Bilder. Du hast mhm. halt, ähm, du hast halt, warte mal, ich mache hier mal parallel noch so ein paar Fotos auf. Uh, siehst du aber, die Seite ist so gruselig, du findest gar nichts. Also <lacht> ich würde nicht aus. Exhibition ah, da Wüste. sind wir, da sind wir, da sind so ein paar Fotos. Die sind jetzt, also das ist sehr eins -nullig. Web 1 Web 0, <lacht> Web 0 Web 05, würde ich sagen. Ja, ähm, ja aber es äh, ist halt Netscape optimiert, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> vermute ich. Ähm, ja, also ich meine, das, das so, so Pinhole-Bilder, die haben halt ihren, ihren Charme im in, in Form von diese die Schärfe behandeln oder die Unschärfe, wie ja. sie von vorne bis hinten identisch scharf sind, da hast du ja relativ ähm, hier zum Beispiel so ein Bild, was ich mal gemacht habe, da siehst du halt im Hintergrund einen Baum, der der scharf ist und im Vordergrund das, ist vor das Gras, äh, das das Gras ist was genauso scharf ist wie der Baum hinten, wobei das eine Spanne ist, das kriegst du mit einer Linse so überhaupt nicht hin. Wie lange hast du das belichtet, dieses Bild mit dem Baum? Oh, fünf Was Sekunden, zehn vielleicht. Okay. Also, die, die Vorgehensweise ist relativ einfach. Du kann, also, du kannst Pinhole natürlich auch mit digital fotografieren. Es gibt so Pinhole-Deckel für deine digitale mhm. Kamera. Also, also, das habe ich mit, sogar irgendwo rumfliegen, so ein Ding. Ja. Genau, aber es ist natürlich, es ist natürlich der, Reiz, der Reiz liegt in den großen Formaten. Also, das hier ist jetzt ein 4x5 Zoll Großformat. Mhm. Und ähm, da kannst du dann, ja, gefühlt. Ähm, Gefühlt halt auch, eine, oder auch, auch sichtbar eine Schärfe hinkriegen, die du mit den kleinen Formaten schlecht hinkriegst. Ja. Und die weiten Winkel sind es halt auch, du kriegst damit halt beliebig weiten Winkel hin, quasi, weil die Brennweite von dieser Lochkamera ist so groß wie der Abstand zwischen Loch und Film. Du bestimmst also quasi durch den, okay, den Veränderung des Abstands ja, okay. bestimmst du die Brennweite. Das heißt, wenn du einen Weitwinkel willst, was weiß ich, wenn du 20 mm fotografieren willst, dann machst du halt den Abstand 2 cm und dann hast du einen ja. super Weitwinkel. Wird dann zu den Ecken hin dunkler, ja, aber es ist halt es ist es lädt zum Spielen ein und man versteht hm. hinterher vielleicht auch ein bisschen besser die Fotografie. Jo. Da fällt mir ein, es gab doch auch mal diese Sache, da hatten wir auch drüber geredet, vor Jahren mal ähm, so Filmdöschen irgendwo zu verstecken äh, als, als Dauerpinhole. pinhole äh, Solagraphie ist auch Pinhole im Prinzip. Solagraphie ja. war das, genau. Das war das Wort, genau. Wo du, wo du in, einen, in, in eine Filmdose oder auch eine Bierdose ein Stück Fotopapier reintust, also genau. ein Positivpapier, was dann über Monate von der Sonne quasi belichtet wird. Dann siehst du so diese Bahnen der Sonne, die sich da irgendwie über das, über das Jahr halt verändern. War schon auch ganz cool. Äh, kommen wir zu was Digitalem. Was Digitales? Ich habe Mail bekommen ähm, von Philipp. Ja. Und er schrieb, lieber Chris, erstmal vielen Dank für die lehrreichen Vrint-Fotografie-Folgen. In Vrind 1210 habt ihr über Computational Photography geredet. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte dich und Holgi auf ein Projekt aufmerksam machen. Ein neuronales mhm. Netzwerk, das Fotos oh Anonymisiert, anonymisiert, indem es alle Gesichter in einem Bild durch künstlich Generierte ersetzt. Na, wie geil ist das denn? So, gucken wir uns das mal an. Also ja. ähm, hier, das Ding nennt sich Deep Privacy, äh, ist auf GitHub. Ähm, machen wir einen Link äh, in ja. die Show Notes natürlich. Ja, ja. Kann, um, ich das, kann ich das bitte auf dem Handy haben? Ja, also ich glaube, es ist noch nicht wirklich in Produkten, aber ähm, es wäre natürlich interessant für Street-Photography, äh, wenn man sagen könnte, ich will alle außer was weiß ich, dem Hauptdarsteller irgendwie ja, oder auf Konzerten oder, oder stell st dir vor, du bist beim Kongress und Machst ja, Fotos, denke, die hinterher alle anonym sind. Wie erklärst du das den Leuten? Gar nicht. Ähm, genau. das, das Ding, bist also, du bist du wahrscheinlich bist du besser dran, mit irgendwem zu verhandeln, dass du ihn doch fotografieren darfst genau. also so, hier, pass mal auf, ich habe hier so eine KI, ne? Und die <lacht> <lacht> KI geht ich weg mit Machine Learning. Genau. Ähm, nee, das, also das basiert auf äh, im Prinzip den Algorithmen, dem Style gern, dass äh, person does not exist.com. Das haben wir auch schon mal drüber geredet, wo quasi eine AI Bilder von Menschen erzeugt, die es nicht gibt. Ja. Also kannst du mit verschiedenen Parametern kannst du hier Menschen einstellen. So. Und das sind Fotos, die ähm, wirklich in der Regel sehr gut aussehen, sehr echt aussehen, aber halt diese Menschen gibt es nicht. Hast du nie, nie ein Privacy-Problem, nie. Allerweltsgesichter. <lacht> Super. Ja. Aber wieso genau. gibt es, also, ja gut, aber die gibt es halt nicht. Die gibt nicht. sehen aber so aus, als würde sie geben. Ja, das ist ja der Trick dran. Wobei, ist jetzt vielleicht auch, weil ich es weiß. Nee, der ist, der, der, sieht gut aus. Ein bisschen, Die sehen ein bisschen odd aus, finde ich. Aber das kann daran liegen, dass ich das jetzt weiß. Also, dass ich will, dass es so aussieht. Manchmal sehen sie odd aus. Die hier zum Beispiel. Ja, aber die es ist vielleicht... gibt auch Leute, die sehen so odd aus. Das... Also, ich würde sagen, 80 Prozent von den Bildern, die da rauskommen, kannst du so verwenden. Und die kommen Geil. tatsächlich irgendwo, die, die, die gehen durch als Echt. So, was, haben, was hat derjenige oder diejenigen gemacht? Ähm, äh, die haben eine, eine Gesichtserkennung hm. verbunden mit diesem Style-Gern-Algorithmus der Menschen generiert und erkennen im Bild alle Gesichter und ersetzen die dann durch ähnliche Gesichter. Und ich habe das dann mal getestet. Ich habe dann mal ja. hier so einige okay. meiner Fotos genommen. Ja. Ne, Fotos, die ich gemacht habe, die eher so, ich sag mal jetzt keine Schnappschüsse sind, sondern so wirklich auch Porträts und so weiter. Mhm. Und äh, hab das mal da drauf losgelassen. Und. Ich, welches ist echt? Oben ist immer echt und unten oben ist immer ist echt, nachgemacht. Okay. Siehst du, aber du hast schon fragen müssen, ne? Das war also schon nicht ganz klar. Ja. Und. Ähm, Konntest du dir aussuchen? Also, nee. wir sehen gerade ein Bild, also ein, ein Bild von einem Typen, der guckt aus dem Fenster. Äh, Im Originalfoto guckt er nach schräg links unten. Im Fake-Foto guckt er in die Kamera. Konntest du dir aussuchen, wo er hingucken nee, soll? Nee, das kannst du nicht. Aber das okay. Ding, also das ist jetzt der eine Link zu dieser Galerie. Wenn jemand jetzt das nur hört, dann schaut euch das mal an. Das ist nämlich wirklich ja. faszinierend. Also was das Ding macht, es erkennt, es erkennt die Position. Es macht dann so ein Face-Swap quasi. Ähm, und zwar nur die Gesichter, der Rest wird nicht angerührt. Und äh, erkennt die, die Licht, das Licht. Also das Licht ist identisch quasi, dass das also die Reflexion, Spiegelung und so weiter funktionieren, ähm, erkennt die Hautfarbe und macht dann da ein, in der Regel, ne, es klappt nicht immer, werden wir gleich sehen, aber in der Regel eben ein Gesicht, was passt in das Bild und was nicht auffällt als Fake in der Regel. Mhm. Und äh, da gibt es also, wie gesagt, äh, dann auch Echt Beispiele, irre. die, ähm, ja, hier sieht man es ein bisschen schlecht, weil es wenig Auflösung Kinder. hat. Aber die zwei Kids sind ersetzt, der Typ, der da liegt, ist ersetzt. Er sieht ein bisschen komisch aus, wir kommen gleich noch ein bisschen zu etwas Größerem. Stimmt, der, der sieht aus, als hätte einer mit der ja. Bratpfanne draufgehalten. Ja. Ähm, das hier, da sieht man auch, dass das bei schwierigen Lichtverhältnissen auch ein bisschen ja. schlecht ist. Da erkennt man schon, da ist was nicht ganz okay. Das sieht gephotoshoppt aus, ja. Ja, wie der Typ so unter seiner Kapuze Aber mit der Mütze. es sieht halt nicht ja. immer gephotoshoppt aus Das ist richtig. Ne? Wow. Das hier ist äh, das ist eine komplette Menschengruppe, die nicht so aussieht wie ja. die. Krass. Bis auf bis auf die Person links zweite von links hinten, weil da die Augen nicht drin sind. Ich vermute, ihr braucht Augen, dass das funktioniert. Ah, stimmt. Den hat er. Ah ja. Oder Aber wir brauchen Augen, damit es funktioniert. <lacht> Oder so. Ähm, aber also zum, zum Teil sind die Ergebnisse echt beeindruckend. Die Auflösung ist noch nicht ganz da. Ne? Das ist alles noch so work in progress. Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass das relativ bald auch in vielleicht verschiedene Produkte Einzug nimmt. Ja, nach, dem, nach diesen Dingern mit den Fake-Videos aus der letzten Sendung, glaube ich, dass das längst schon überall eingebaut ist und nur noch freigeschaltet wird. <lacht> So ich meine, die, die, die, nee, nee, ist alles drin. Äh, gib mal Geld. Die, die Implikationen sind natürlich, äh, sind natürlich für manche Formen der Fotografie sind natürlich der Hammer. Also ja. Ähm, und also manchmal kommen auch etwas ulkige Ergebnisse bei raus. Aber in diesem Fall, äh, okay, was wir jetzt zeigen, ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. ja, es ist aber ein Schwarz-Weiß-Bild. Hat erkannt, das ist Schwarz-Weiß. Immerhin. Mhm. Und äh, ja, manchmal sehen sie auch tatsächlich ein bisschen fake aus. Also 100 ist es nicht, aber es geht schon echt äh, in interessante Richtungen. Und dann kannst du natürlich, äh, manche sind ganz schlimm, und dann kannst du natürlich, ähm, kannst natürlich äh, äh, sowas machen wie, lass mal den Trump verschwinden aus dem Politikerbild. <lacht> Also hier ist ein Gruppenbild von so, so ein klassisches, äh, was weiß ich, G20-Gruppenbild von den ganzen Leuten da und die sind halt alle komplett durchersetzt. Ja. Und es würde keiner merken, ne? Noch nicht mal, also, also doch, wo man es merken würde. Also Merkel sieht aus wie Merkel, weil sie die gleiche Körperhaltung hat wie Merkel und die ist so einzigartig. Ja. Trump rausrechnen ist super. <lacht> und man hat sich auch so sehr an dessen schlecht sitzende Anzüge gewöhnt, dass ja. jedes andere Gesicht mit einem so schlecht sitzenden Anzug irgendwie falsch aussieht. Einstein. Ja, ja das ist, das ist, äh, das ist ja noch so ein historisches Bild von so einer historischen Konferenz, wo die ganzen äh, Einstein, Heisenberg und wie sie alle heißen, dann genau. irgendwie da waren. Und auch das habe ich da mal sparsam durchgelassen und dann ist halt, ja, dann hast du halt. Ja, Heisenberg. Äh, wie erklärst du das? <lacht> genau. Super. So, Deep Privacy. Also verlinken wir, das ist 100% ja. Nerd-kompatibel, das Ganze. Ähm, ja. der, der Philipp war dann sogar so nett um mir und hat mir da so ein Google Collab-Projekt freigeschaltet, damit ich mal mitspielen konnte. Mhm. Weil das muss man sich dann irgendwie halt einrichten und compilen und was weiß ich. Also, es ist noch ein bisschen aufwendig. Also, nichts für Holgi. Äh, nicht, nicht Clicky Bunti, sondern eher okay, so ein bisschen ja. Bastelbasti. Kannst du Bastel ein bisschen Terminal und so. Entschuldigung. Aber Hallo, das, ich bin der Bastelbasti. Genau. Na gut. Lassen wir das äh, Thema und Super. kommen wir zum nächsten Bilderthema. Da ist jetzt auch noch das Video vielleicht interessant und zwar die mhm. Bilderschau. Nee, Moment. Es, also, ja, oh, dann da machen wir erst die Bilderschau. Aber genau. ich habe ja selber was fotografiert. Ach, du willst auch noch. Du willst hier ja, genau. ja noch mit ja den Ellenbogen auch noch in ich die hab, Sendung. Ich, rein. Genau, ich, genau, ich, ich mache. Mach Na gut. es sein muss hier, ist dein Flicker. Genau. Genau, da ist mein Flicker, die, die vier Schwarz-Weiß-Fotos da oben. Oh, cool. Ähm, das ist natürlich, äh, das ist, äh, wie heißt die App? Ich vergesse immer, Argentum, ne? Ansel Adams. Natürlich, du schießt ja mit nichts anderem. Ich schieße mittlerweile mit nichts anderem, das, ich bin so begeistert von dieser, von dieser Ästhetik. Ähm und ich musste, ich hatte, ich, ich bin, meine Eltern sind durchgeimpft, ich, ich hab, bin ein bisschen die Haarspitzen voll ja. Antikörper, da habe ich gerade komm, ich fahre meine Eltern besuchen, äh, super, yay, und habe meine Techniktüte zu Hause vergessen und, hat, ne, und musste halt hier arbeiten, äh, wie du gerade merkst, und ähm, brauchte dazu... Äh, Lan-Kabel-Anschluss, mhm. also und hab meinen Adapter nicht dabei gehabt. Und versuch mal, also wenn kein Laden auf hat, ja, außer, also das einzige, wo du hin kannst, ist so ein Vollsortimenter real, aber die <lacht> haben sowas nicht. Ne? So <lacht> Lan-Kabel, das ist Lan ist das auf, also Ethernet auf ähm, USB-C-Adapter. So. Dann habe ich gedacht, vielleicht Apple. Hab dann geguckt, ja, Click and Collect geht. Und habe mir dann bei Apple so ein Ding gekauft und bin dann nach Köln gefahren äh, zum mhm. Apple Store, die Click und Collect machen. Und dieser Apple Store ist im äh, unter anderem, in Köln gibt es zwei, im Einkaufszentrum, wie heißt das, Rhein Center in Weiden am mhm. Stadtrand äh, ist das. Und da läufst du dann durch ein, also das ist halt montagsnachmittags, nachmittags, ja? da läufst du dann durch ein menschenleeres Einkaufszentrum. Das hier mag ich mit dem Pfeil. Der Pfeil ist geil, ne? Der so, der so unmotiviert irgendwo hin zeigt. Ja. Und das ist halt super, eine super gruselige Atmosphäre, so wie im Zombie-Film. Da gibt es mhm. ein Foto dabei, äh, New Arrivals heißt es. Ähm, das ist halt so ein Herrenausstatter, ich glaube ansonsten <lacht> oder so, wo einfach ein komplett leergeräumtes Schaufenster ist. Äh, da hängt irgendwie ein T-Shirt, ein olles T-Shirt, eine olle Hose, ein oller Pulli und eine unmotivierte Puppe steht da rum und hat Klamotten an, ja, hat halt irgendwelche Klamotten an, damit sie nicht nackt ist. Und das ist so... Voll gruselig und ich bin echt ja. so oh Geil, Knips, Knips. Und hab dann habe ich es dann geschafft, sechs oder sieben Bilder zu machen. Und dann hat mich eine Security rausgeschmissen. Was? <lacht> Was machen Sie denn hier? Soll ich, ja, ich war äh, zum Apple Store und hab, äh, ja, wenn da waren wenn Sie da schon waren, dann gehen Sie auch bitte raus wieder, weil das ist hier nicht. Wegen <lacht> Covid oder wegen Fotos? Wegen, wegen Covid, wegen, Covid. Ach so, nicht wegen, wegen Fotos, Fotos weiß ich jetzt gar nicht. Nee, du, hast ja, du hast es ja mit, mit dem Smartphone gemacht, das interessiert keinen. Ja, wahrscheinlich. Aber das, da, da wäre ich ganz gerne noch ein Stündchen, äh, hätte ich, ich da gerne noch rummarodiert. Einfach leeres Einkaufszentrum das ist schon. Das hast du also selten. Ja, das hast du selten. Also, also das zumindest in, in, in Deutschland. Vor allen Dingen eins, das in Betrieb ist. Also es gibt ja in äh, den USA sehr viele leere Shopping Malls, also Dead Malls. Ja. Da gibt es auch extrem äh, so Fotos, sehr, sehr viele Fotos, sehr viele Videos, wo die Leute da auch unterwegs sind. Aber das ist ja ein voll ausgestattetes, äh, eigentlich schlummerndes halt wie, wie sonntags nur der es unterschied ist, nicht, ist es ist nicht aufgegeben es ist nur es schläft nur es schläft nur und sonntags würden immerhin noch preise bei den cappuccino bei der cappuccino tafel stehen ah. das fand ich auch so bezeichnend für die zeit in der wir uns gerade befinden da gibt es ein kaffee da wird halt auch käffchen angepriesen an so einer, ah. an so einer tafel also unsere tageskarte sozusagen ähm, aber die preise sind weg aber es gibt ja eh nichts zu kaufen. Hm. Hat, so, hat so ein Silent-Earth-Feeling, oder? Ja, genau, Silent-Earth. Der Film, der, ja, war, der, der hat, mir, hat, ja, hat ja damals mich sehr beeindruckt. Mich auch. Als ich ihn das erste Mal im Leben gesehen habe, habe ich den noch nicht mal ansatzweise verstanden gehabt. Hm. Und habe ja. nur gedacht, wie cool, ey, keine alte Sau da. <lacht> Ja, Und der Wissenschaftler, ging es um ein Virus? Nee, das war das war ein Experiment, nee, das, irgendein wissenschaftliches, das, irgendwas. Sie haben versucht, praktisch ein Magnetfeld oder ein Induktionsfeld um den Globus zu legen, so was, ja. aus dem du an jeder beliebigen Stelle äh, kostenlos Energie hättest äh, entnehmen können. Und dabei Und es sind dummerweise alle Menschen, alle verschwunden. Menschen versch <lacht> verschwunden, außer diejenigen, die im Moment des Einschaltens verstorben sind. Genau, so war das, richtig. Das ist auch eine total absurde, ja, australischer Film. Übrigens. Ja, ja, der, der wird dann ganz tief am Schluss noch, wo, wo, ja, der, wo ja, der rausfindet, ja. wieso er eigentlich jetzt noch da ist. Ja. ja. Ah, Silent Earth. Ich, die, dieses ikonische Bild am Strand mit dem. Uh, quiet Earth übrigens. Uh, quiet siehst du, siehst du fällt mir auch gerade Ah, damit. Um, dieses ikonische Bild am Strand, wie de, dieser Planet <lacht> aufgeht oder dieser Riesenmond aufgeht im Hintergrund. Und, und irgendwie so noch so komische wolkenartige Dinger darunter ja. ragen. Und das ist ein, ja, ja, das ist wirklich geil. Quiet ja. Earth, natürlich. <lacht> wie konnte ich nur? Schön. Bilderschau. Jo, Bilderschau. Ihr habt wieder Schau toll dir. Bilder eingereicht und äh, ich habe wieder äh, drei rausgesucht. Mhm. Und äh, für dich, Holgi, die, die diesmal sehr, sehr schwierige Aufgabe, den Zusammenhang dieser Bilder zu erkennen. Okay, das heißt, ich muss alle drei gleichzeitig aufrufen. Nein, aufmachen, musst du nicht. Nicht, muss ich nicht. Okay, ich fange fang mal, mal mit. Ich ja. fange mal an. Achso, ich muss sie ja gar nicht aufklicken, du klickst die ja auf, ich, muss mich ja gar nicht, ich brauche mich hier ja gar nicht beteiligen. Lehn dich zurück, genau. lehn dich zurück, das ist, ist alles Kino für dich quasi. <lacht> ähm, das erste ist von ich Peter. Ich dann muss ich das hinterher machen. So. <lacht> genau, das erste ist von Peter am Nebelmeer. Ähm, äh, fand ich schön, das ist ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Luftbild ist oder von einem Turm runter oder von einem Schloss oder Burg oder was weiß ich, aber auf jeden mhm. Fall aus der Höhe auf eine Landschaft und das ist halt so ein zweigeteiltes Bild auf der einen Seite, ist irgendwie die Sonne und auf der anderen Seite ist, ist von links zieht so der Wolken, die Wolken rein, der Nebel rein oder zieht weg. Je nach sehr Zählen. geil. Sehr, sehr geil. Und das hat halt einfach was... Ein bisschen schade, dass das ein Herbst oder ein Winterwald ist, die Bäume schon sehr braun sind. Ja, also du hättest... Ansonsten würde das, wenn das, wenn das jetzt noch so knallige äh, frühling sommerfarben hätte, wäre das noch geiler. Das, das hätte man natürlich jetzt auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht. also es, es gibt natürlich immer noch irgendwas, was man hätte tun können. Ich hätte vielleicht ja. versucht, auf der linken Seite den Nebel noch ein bisschen, dem noch ein bisschen mehr Struktur zu verpassen, dass das noch ein bisschen ein bisschen mehr Drama hat. Aber ansonsten, sowas sieht man ja nicht normalerweise. Struktur verpassen äh, im Sinne von irgendwie Kontrast draufwerfen. In der Nachbearbeitung ein bisschen. Mm. Äh, mm. Ein bisschen, den, den bisschen runterziehen von der Helligkeit. Das ist so ein bisschen am Überstrahlen schon fast. Und dann, dann hast du automatisch halt mehr, mehr von dieser Wolkenstruktur. aber Ist das, ist das eigentlich ein, ist das ein, ein Fluggerät, mit dem das aufgenommen ist? Ja, das weiß ich nicht. Das, ich das könnte auch von einem Turm sein oder von einem Schloss, von einer, von einer Burg oder sowas. Ja. Ähm, Steht auch nicht viel da Show-Exif, da steht halt, dass es ein JPEG ist. Nun ja, aber das anbrandende Nebel mehr an einem sonnigen Tag im November. Findest du, dass das ein krumm ist? Äh, ja, es ist lehnt so ein ist bisschen nach links runter, Ja. so gefühlt. Okay, er, Wobei, ja. das kannst du nicht genau sagen, weil, um das wirklich genau sagen zu können, bräuchtest du entweder ein Gebäude, <lacht> damit du die senkrechten Linien siehst, also die ja, vertikalen, oder du bräuchtest einen ordentlichen Horizont in Form von einem Meer oder sowas. Wenn da Berge sind, dann ist es schon nicht mehr ganz klar. Ja, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, obwohl es ist die Frage, ob, ob, wer hat es gemacht, PK 210? Das ist Gefühl in dem Fall. Aber ich, ich, mhm. ich würde auch sagen, ich würde es wahrscheinlich in dem Kontext tatsächlich nach Gefühl gerade richten, dass es richtig anfühlt, egal ob es faktisch, richtig ist ja. oder nicht. In dem Moment Aber wo du, richtig es richtig fühlt an, sich richtig schön. an. Ja, es hängt ein bisschen Dings, das stimmt schon. Jetzt ist die Frage, was passieren würde, wenn man es ein bisschen nach rechts hängen würde, ob es dann nicht woanders stören würde. Gib doch Wie mal du? dein Laptop so ein bisschen. Ja. Es <lacht> geht schlecht. Ja. Au! Jetzt ist es kaputt. Ähm um. Ja, aber das ist cool. Das zweite Bild. Ja, so und jetzt, ich, ja. jetzt, bin ich gespannt. Ob das ich finde hält. so solche, solche Standpunkte einzunehmen zum Fotografieren finde ich halt immer so krass und das ist so dieses. Ich bin halt ein so faules Schwein. Ja. Ich würde da überhaupt nicht hochlatschen wollen. Aber gerade das du macht oft dann oft die genau Fotografie mit sowas aus. belohnt ne? Na hochlatschen. Ich, ich würde mal sagen, der der Peter, der es geschossen hat, hat vielleicht auch einfach seine Drohne da hochgeschickt. Genau, der faule Hund. Ja eben. Mit Fernbedienung <lacht> und so. Ähm, ja, aber das ist natürlich, also die Perspektive oder dein Standpunkt, von dem du fotografierst, der bestimmt halt ganz oft, ob ein Bild spannend ist oder nicht, ob es interessant mhm. ist und gerade diese Perspektive, die siehst du halt na, aus dem Flugzeug von der Drohne, aber nicht aus Augenhöhe und deshalb ist es auch Oft, wenn man seine Bilder ein bisschen spannender machen will, dann ist vielleicht das, der Versuch, dann wäre es vielleicht hilfreich, mal zu versuchen, das nicht aus Augenhöhe zu schießen, sondern mal von weiter unten, von weiter oben. Aus ungewohnten Perspektiven. Hm. So, nächstes. Jetzt bin ich gespannt, ob du das Thema erkennst. Mal gucken. <lacht> ah! The Fog. <lacht> ah! Von Nina. Das war für... schwierig, oder? Geht es um Püse. nebel? Beine. Na, was Liebe sehen wir? Wir sehen, wir sehen eine, eine, ähm, ja, eine monochrome, ein monochromes Foto von einem schwarzen Raum, in dem stehen rechts zwei Menschen, von denen sieht man gerade noch in der Silhouette die Beine. Und dann ist der Fußboden ähm, ja, so komisch verraucht. Na, der ist in einer Weise beleuchtet, als würde unter einer Tür, also so unterm Türschlitze recht viel Lichtdurchfall. Ich sag, Licht ich, ich sag ne? dir, was das ist. Das siehst okay. du an diesen scharf geschnittenen Rauchschwaden links vorne. Das ist ein ja. Laser. Das ist eine Lasershow. Ah. Da, da, da fährt quasi parallel über den Boden waagerecht ein, ein Laser. Und der erleuchtet eben von diesem Nebel nur eine Scheibe, sozusagen. Mhm. Und der Raum, Raum selber ist ich, Disco oder sonst was. ist halt okay. irgendwie ein bisschen eingequalmt und ja, ich f hat mich sofort irgendwie gegriffen das Bild. Also äh, mhm. Nina in diesem Fall davor ja, und das ist das ist halt so reduziert und interessant und man kann so ein bisschen raten, was ist es denn? Und Na, sieht das auf den ersten nicht. Blick halt auch so aus, als wäre das ein Blick von oben auf die Erde, weißt du, so aus der, aus der ISS raus, so, so eine Wolkenformationen über den Ich Planeten. sag dir, wo das herkommt. Das kommt auch daher, dass du ja, wenn du so Bilder von oben der, von der Erde siehst, dann siehst du eben auch diese dünne Scheibe Atmosphäre, die wir haben. Ja, genau. Und das macht, das, das simuliert dieser Laser ja quasi auch so ein bisschen, indem er auch nur so eine Scheibe beleuchtet. Ja. Oh Gott, die Erde ist eine Scheibe. Ich habe Scheibe gesagt. <lacht> die, Nichts. Die, die, wie den mehr. Erdkreis, Erdkreis, äh, ja, Kugel, Anrufe, Kugel, Erdkreis Kugel. Erd Kugel. <lacht> <lacht> ah. Ich würde gerne. Ich sitze leider in einem sehr hellen Raum. Ähm, ja, ich man. Aber es ist, es ist auch nicht mehr zu sehen. Also der Rest ist einfach nur Schwarz. Ja, aber die Wirkung ist, glaube ich, wenn du einen etwas abgedunkelteren Raum hast, könnte die Wirkung noch ein bisschen besser sein, weil das, weil, weil das ja auf dem Bildschirm selbstleuchtend leuchtend ist. Ähm, an der Wand wirkt das bestimmt auch in einem hellen Raum gut. Also aber das wäre auch was, was ich mir an die Wand hängen würde, weil es so irritiert. Ja, das tut's, ne? Das ist so. Ja. so äh, das macht was. So ein also mehr, so, Mehrfach-Hingucker. Genau, ich finde nichts unangenehmer als Dinge, die an der Wand hängen, wo du denkst, ja, da hängt halt was. Was ich, ich dann auch, ist auch schön so, du finde. Immer denkst, hä? Was ich dann auch schön finde, was, was natürlich passiert, wenn so ein Laser so durch den Raum äh, schneidet, so eine Ebene oder also so eine Fläche daraus schneidet, ähm, dass dann die Schatten, die diese Beine werfen, vor allem die von, den, von der linken Person, dann eben auch mhm. so hart nach hinten äh, mitschneiden quasi. Ja. Tja. Hättest du diese ähm, links, diese hellen Kanten, diese, ne, hättest du die wegretuschiert? Nö, da sind rechts ja auch welche. Das ist halt da, wo das Ding an die Wand, an die Wand klatscht, okay. würde ich behaupten stimmt weil da rechts welche sind dürfen links welche sein ne? das ja. macht der Kontext finde ich völlig okay. okay ja und das letzte Bild von warte warte warte ich bin gespannt ich bin gespannt ob du jetzt, jetzt Nebel das von Jop okay ähm, Amalberger oh hier kommt es ist das schön boah Ist geil oder ist ein tolles Bild. das ist ja das ist das, das sieht ja aus wie gemalt Alter, das ist doch... Das also, doch, was, was sehen das wir? Wir sehen auch wieder ein relativ monochromes Bild. Ähm, Braungelb so im Wesentlichen. Also im Vordergrund. Oder man schaut von oben auf irgendwie Bäume und ein Dorf und sowas. Das ja. allerdings alles so im, im Nebel verschwindet. Nur die Spitzen davon gucken raus. Und gleichzeitig kommt von, äh, von weit hinten die Sonne ganz flach drüber und wirft dann quasi so von den Baumspitzen und ein paar Gebäuden so ganz flache Schatten in diesen Nebel, die dann zu, zu uns herzeigen und im Vordergrund steht eine Frau, eine Silhouette, einer Frau, die darunter schaut, ein Buch hält und ähm, man sieht auf ihrem Arm auch noch so das Licht von dieser Sonne abprallen. Das sieht, das sieht wirklich aus wie aus einem Computerspiel, also wie das sieht zu künstlich aus, aber es ist echt. Ich, ich ja. gehe davon aus, dass das echt ist. Also wenn wir hier mal Exif-Daten... ne, Exif-Daten sind hier nicht zu finden. Ähm, das ist eine... Das ist, das, gucken wir in die Kommentare. Es zum ist Bild. eine Statue. Da, da klärt sich, das ist eine Statue ähm, aus, aus, aus, aus Unterfranken. In Unterfranken steht das Ding. Das Ding steht da in Hammelburg. Oder bei Hammelburg. Das heißt, da, da steht jemand und fotografiert genau in diesen... Das ist das in Sonnenaufgang oder Untergang? Irre. Ne? Ja. Auf- oder Untergang, weiß ich nicht. Das sieht halt, ich finde, das... Äh, also das, Nebel, das halt Nebel die, die ist ganze, wahrscheinlich eher so ein Aufgang, ne? weil morgens dann mh, der stimmt, Nebel vielleicht ja. noch eher da steht. Und das hat halt insgesamt so was Mad Maxig, Endzeitiges. Ähm, hinten so irgendwie, das sieht aus wie eine Ansiedlung, wie eine Stadt irgendwie, aber es könnte halt auch eine Industriestruktur sein. Ja. Dann hast du... Äh, dominant im Bild, dieses, diese, diesen Nebel, der ja durch die Sonne. Wobei das Mad Max, das, das assoziierst du, das assoziierst du doch nur, weil die Farbe so ein bisschen an Wüstensand erinnert, oder? Ja, ja, klar. Also, aber ja. alles halt, ne? Also, du hast halt, du hast halt dieses Wüstensandige, du hast diese Industriestruktur, du hast so eine einzelne Person, die da so hinguckt, der du sofort irgendeine, ja, irgendeine Sehnsucht unterstellst nach einer besseren Welt oder sowas, weißt du? <lacht> das ist so, was du das hast, Bild du in hast so. Kopf viel Quiet Earth gemacht. geguckt. <lacht> <lacht> Eindeutig. Ich habe so viel Mad Max geguckt Ganz und diese eindeutig. Statue ist Candelini und Candelini will seine Hand wieder haben. Ah, okay, <lacht> ähm, naja, also der, der, dass da das da im Vordergrund, äh, nicht im Vordergrund, im Mittelgrund, dass äh, der ja. Nebel so, so braun-rot-golden äh, ist, ist natürlich das warme Sonnenaufgangslicht, dass ne? das, das Ja, klar. Ja. Aber es ist, es ist eine Reduktion in vielerlei Hinsicht und das mag ich einfach. Also die Struktur ist interessant. Du hast allerdings wirklich nur so quasi zwei, ja vielleicht drei interessante Elemente. Also einmal die Silhouette vorne, dann die Bäume und dann die, ja, das Dorf oder was da ist. Und äh, du hast halt eine extrem reduzierte Farbpalette. Also auch dieses Monochrome von dem letzten Bild mit dem Laser. Das äh, finden wir hier auch wieder. Das ist halt fast monochrom. Also du hast mhm. rechts oben in den Wolken noch ein bisschen was Kühleres, aber ansonsten alles nur so warm durch die Sonne. Und das, das reduziert das Bild einfach so, macht macht's es macht's, ähm, erschließbarer, würde ich sagen. Leider. Ich habe einfach, hab einfach mal kurz schnell Amal, Amalberger gegoogelt und sehe einfach nur auf infranken.de. Ich verlinke das dann. Keine, ich, ich, nur den, den Anreißer von, von diesem Artikel. Das unerwartete Auftauchen der Frauenfigur auf dem Fels am Hammelberg sorgt für viel Aufsehen. Nicht nur die Hammelburger sind dem Mysterium auf der Spur. What? Ach, die ist einfach das heißt, da hingestellt. Interessant. Oder was? Der Künstler bleibt weiterhin unbekannt. Das erste Mal entdeckten Spaziergänger um Ostern 2000 herum eine Figur am Hammelberg. Sie wurde bald Amalberger genannt. Tja. 2013 war sie plötzlich weg. Ist ja krass. Abgefallen. Das ist ja immer eine spannende Geschichte. Ja, gut. Damit beenden wir den Bilderteil und den Videoteil. Der Rest... <lacht> auf Rind.de. Wir genau. verlinken in den, in den Shownotes in dem, äh, im Videoteil unten das, dann die Sendung. Achso, nee, ich dachte, wir verlinken in den Shownotes, nee, wir verlinken in den Shownotes den Videoteil der Sendung. In beide Richtungen, aber ich verlinke aber auf dem Videoteil dann auch die Sendung, damit die ja. Leute den Rest hören können. Weil jetzt kommen also, nämlich die Fragen. Genau. Klickt einfach alle Links. So. Genau, jetzt das sowieso. Auch, auch hier, subscribe und alles, wie man das halt bei Flickr, äh, bei Flickr, YouTube so macht. Und ähm, jetzt kommen die Fragen. Genau, und lasst einen Like da. Ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Schön. Jetzt Luft holen. Herrlich, ah, so viel Spaß für die paar Markte. Also, tschüss, tschüss Video. Wir machen jetzt ah, ja. Audio weiter. So. Ähm, ich drücke auch hier auf Audio. Genau,